Ich bin Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, etc. etc., etc. Ich möchte eigentlich nur eines loswerden. Ihr geht mir alles sowas von am Arsch vorbei. Das soll Gott sein. Was macht sie so sicher? Ich habe mit dem Pizza ausgeliefert.